Hallo, in diesem Part des LWRT-Geld-Tutorials werde ich euch zeigen, wie man Threadings, also Threads in Games verwaltet und generell Threads in Games implementiert und dazu werde ich euch erläutern, was sind überhaupt Threads, wozu brauche ich überhaupt Threads, welche Arten von Threads gibt es und wie kommunizieren Threads untereinander. Erstmal, was sind Threads? Threads sind abgeschottete Teile des Bereichs, kann man, des Programms sagen, kann man sagen, die selbstständig voneinander berechnen und nicht in derselben Wahlschleife sind wie der Rest des Programms. So dass zum Beispiel der Berechnungscode von irgendetwas in einem anderen Thread steht und dieser wird eben dann separat berechnet. Und hier kann man sehen, ein Thread wird erstellt, ist dann erstmal neu erstellt im Programm, dann wird er gestartet vom Anwender. Der Scheduler, also der Ausführungsprozess, setzt ihn entweder auf Runnable oder auf Dead, wenn er nicht Runnable ist, also wenn er einen Fehler hat. Und von Runnable aus wird er dann, kommt er dann zum State Running, also dann läuft er, berechnet er seine Daten, was er berechnen soll. Manchmal kann auch blockiert werden, wenn der User das will. Und wenn das Programm beendet wird, wird dieser Thread ebenfalls dead. Wozu brauchen wir Threads? Ohne threading haben wir in einer Wahlschleife im Hauptteil des Programms das Bereinigen des Displays. Danach errechnen wir die Physiken und Positionen von etwas. Danach errechnen wir Animationen, danach importieren wir möglicherweise notwendige Ressourcen, danach überprüfen wir den Game State, ob wir jetzt im Hauptmenü sind oder nicht, und dann zeichnen wir die, Projekte, äh, die Objekte. Und das alles in einer While-Schleife. Und da kann man sich schon denken, das ist ziemlich ressourcenfressend und die FPS werden daran etwas leiden und es ist nicht sehr empfehlenswert das alles so zu machen, auch übersichtswegen wegen, weil da kennt man sich dann immer wirklich aus. Mit Threading haben wir einen globalen Speicherplatz und jeder Thread kann in diesem Lesen und Schreiben somit ist die Übersicht gewährt. Wir haben eine globale Zeitvariable, das heißt das ist dazu da, damit jeder Thread auf demselben Stand ist dann einen separaten Physik- und animations der berechnet die Physik und Animationen separat und nicht in der Wahlschleife, in der auch gezeichnet wird. Und in der Hauptwahl ist eben nur das Zeichnen. Das ist ressourcenschonender, übersichtlicher und man kann besser da damit arbeiten, weil man sich da mehr auskennt. Welche Arten von Threads gibt es? Es gibt den Renderer. Es gibt die Physiken, es gibt die Animation, das Resource Loading, das ist damit, dazu also da, dass während des Spiels ohne, ohne Lags neue Objekte ins Spiel hineingeladen werden können. Die Network Communication, damit zum Beispiel neue Inhalte während dem Spiel aus dem Netzwerk runtergeladen können oder damit Multiplayer-Spiele funktionieren und die Tastaturabfrage kann man auch in einem externen Thread parken und etc. Wie kommunizieren Threads miteinander? Es gibt verschiedene Methoden, nämlich zum einen die Pipes, das sind spezielle Arten von Syntaxes in Java, die es ermöglichen, ermöglichen unter Pipes zu zwischen Pipes zu kommunizieren. Dann gibt, kann man das machen mit globalen oder statischen Variablen, die sind das, was wir uns anschauen werden. Die sind etwas geschickter und leichter zu machen. Und dann kann der Thread auch noch so programmiert werden, dass er erst arbeitet, nachdem er einen Befehl erhalten hat. Dann setzt er sich in den Ruhezustand, wartet auf einen neuen Befehl und erarbeitet diesen dann. Als nächstes werden wir nun die Idee des Threadings in unseren Programmcode einbauen. Ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet ein kleines Programm, das eine falsche Überschrift hat und einen Cube, also einen Quad zeichnet, anfänglich ganz oben und dann, dann habe ich noch dazu gebaut, eine Void, die überprüft, wo das Quad gerade steht und falls es größer ist als der untere Nullpunkt, dann fällt es und das fällt eben quadratisch, weil es immer ein neues Plus ist und das wird eben mit der Zeit schneller und das ist eben eine typische Implementierung von Threads, nämlich Fallphysiken oder generell Generellphysiken dieses Quad werden wir jetzt erstmal in einen globalen Storage geben damit jeder darauf zugreifen kann und das machen wir indem wir es einfach static machen wir fügen es vor dem Konstruktor hinzu und schreiben static davor Jetzt funktioniert es immer noch, aber es ist eben static und jeder Prozess kann darauf zugreifen, jeder Thread. Um jetzt einen Thread zu erstellen, müssen wir das separat machen in einer neuen Klasse und die nennen wir Physics. Naja, daher kommt jetzt ein Konstruktor. Na, um, sorry, ein, eine Public Void run und in der eine while not display dot is close requested oh und in dieser werden wir jetzt das q dort also threading dot q dot check for also diese Physik void aufrufen. Dann müssen wir es nur noch hier wegnehmen, im Drawing Thread und lassen das Programm laufen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also es ist noch nichts passiert. Weil wir den Thread erst, also die Klasse Physics erst in dem Hauptding einfügen müssen. Und dann starten. Das funktioniert mit Physics P ist gleich NeoPhysics. Was ich noch vergessen habe, wir müssen hier nach Public Class Physics Extends Thread dazu schreiben, damit es überhaupt ein Thread ist. Nachdem wir P initialisiert haben, sagen wir noch P.Start, damit der Thread startet und sehen uns das mal an. Es hat jetzt funktioniert aber viel zu schnell, also das Quad ist innerhalb von wenigen Millisekunden von oben nach unten. Und das ist zu schnell, das sollte so nicht sein. Um das jetzt zu richten, müssen wir das, den Thread auf 60 FPS limitieren, so wie es hier ist. Hier ist das mit dem Display.sync. Befehl auf 60 FPS gefixt, also da kann sich nichts dran rütteln, das bleibt auf 60 FPS. Aber das ist hier eben nicht, das kann man auch hier nicht wirklich einbauen. Und ja dazu müssen wir das selbst berechnen. Und threads, also FPS, berechnet man immer, indem man sich einen vorab definierten FPS-Wert zurechtrückt und danach überprüft wo man gerade ist und wie viel man noch gehen muss. Und das geht anhand von Code leichter zu erklären, also werde ich das jetzt einfach mal ausprogrammieren. Wir brauchen drei Variablen, also zwei fixe und eine Variable-Variable, nämlich in skipTicks gleich 1000 durch 60. Das determiniert, wie viele Ticks ich überspringen muss, damit ich einen Frame habe. Das heißt, ich muss... Ein Tick ist 1000 Millisekunden, ist eine Millisekunde, also ein Tausendstel einer Sekunde. Und eben 60 Frames, das muss ich da, dafür ausrechnen, damit ich weiß, wie viele Ticks ich überspringen muss. Dann noch eine zweite Variable mit dem Namen int -ticks, also sorry long -ticks, also die, die momentane Anzahl an Ticks ist System.GetCurrentTimeMillis. Das gibt die aktuellen Millisekunden seit dem Start des Programms zurück. Dann noch eine Temp Variable mit dem Namen SleepTime auf Null setzen und schon können wir uns haben wir die Grundvoraussetzungen, damit wir damit wir 60 FPS limitieren können. Nach in der While Schleife nach dem Berechnen des CheckForce müssen wir nun berechnen, ob wir schlafen müssen ob, oder ob der Thread lange genug gedauert hat und dazu setzen wir Curtix plus gleich SkipTix das, das sagt uns jetzt, wo wir gerade stehen auf der Zeitleiste und wie weit wir noch gehen müssen auf der Zeitleiste dann müssen wir überprüfen, also müssen wir es time gleich cortex system.currenttime millis und das auf int casten und das jetzt auf int casten damit das auch schön funktioniert und jetzt überprüfen wir, ob sleeptime größer 0 ist, also ob, ob denn überhaupt körtig weit entfernt ist, als es jetzt gerade ist und ob wir überhaupt schlafen müssen. Dazu schreiben wir sleep time größer gleich 0. sleep sleep time und das muss noch in eine try Edge rein, weil sonst regt sich Java eben auf und jetzt sollte das so funktionieren und wie Sie sehen fällt der, der, das Quad in einer normalen Geschwindigkeit so wie es sein sollte nach unten der Vorteil von dem was wir jetzt gemacht haben ist, dass wir hier in dieser Waldschleife eben nur drawen, also nur zeichnen und keine ext extremen Physiken überprüfen, sondern wir zeichnen immer wieder dieses, diesen Cube ohne Unterbrechungen. Das bewirkt, dass der Cube doppelt so oft gezeichnet wird, wenn man, wenn man sagt jetzt, dass die Physiken genauso viele Ressourcen verbrauchen wie das Zeichnen, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber ich sag's mal so, dann sparen wir uns die Hälfte der Arbeitszeit und dieser diese Wildschleife kann immer, immer und immer wieder durchlaufen, während die Physiken extra berechnet werden und auch immer wieder durchlaufen können. Falls jetzt die Grafikkarte mal kurze Lags hat und kurz aussetzt und dieser Fred sich verlangsamt, bedeutet das für uns aber nicht, dass jetzt die Physik sich aufhängen, sondern die gehen ganz normal weiter, auch wenn es laggt. Dann stottert zwar das Objekt, aber die Physiken werden trotzdem korrekt berechnet. Das ist der Vorteil von Threading. Und eben auch die bessere Übersicht. Man könnte jetzt hier auch noch eine generische Liste mit Quads machen, die alle irgendwie nach unten fliegen und im Physics Thread jede, jedes Quad berechnen und hier jedes Quad zeichnen mit einer each. aber das kommt vielleicht noch in einem späteren Tutorial. Für heute sage ich dann erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.